Vierter Drehtag, wir waren zu Gast im Tanz- und Theaterzentrum Graz. Es war der heißeste Tag des vergangenen Sommers. Außentemperatur 38 Grad, Innentemperatur 54 Grad. Aber das hat man kaum bemerkt, denn wenn mehrere Leute im Raum waren, war es auch schon egal. Ist der heiß? Tschaka! wie ist natürlich nicht heiß. Das ist ein äh, neues Styling. So, Sweatflex So, flags das. so Bitte. Ja. Hallo Jutta. was? Okay, passt, dann machen wir mit, Bitte, in die Mitte. Uh, schauen wir von dir noch ob schwarz oder weiß? Passt. <lacht> <Six> kannst <-Tack. lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, also, du Also du stehst da. Ja. ich so, der, der Eugen war. Äh, der, der, <lacht> der Schill in die Mitte, Doch, bitte. Ja. Also, Das Volk ein bisschen näher, damit ihr eure Gesichter so drüber seht. Alles da. <lacht> Rainer. Danke. Unsere vereinigten unabhängigen Medien werden sofort darüber berichten. Blogs und soziale Netzwerke werden umgehend bedient. Heute sind noch die Fernsehnachrichten dran. Und danach kann das Interview ungekürzt online gehen. Prinz zieht dann morgen nach. Wir hatten etliche Hitzeausfälle zu beklagen. Allen voran schmolzende Requisiten vor sich hin. Oh, Wir sind hier, um die Demokratie zu erhalten. Wir praktizieren sie nicht. Okay. Nochmal, geht's entdeckt. Ah. Schau hin. So ja. Ja, ja, ja. Nichtsdestotrotz strotz strotzten wir den saharischen Temperaturen und machten uns ans Drehen. <lacht> Cyborgs, bitte zum Drehen. Du drehen, man. Ja, nur totale. Ist ich, ja man, ich glaube fahren. noch nicht, nur die Cyborgs. Chill auch noch nicht. Wir? Auch nicht, okay. Das ist ein Fahrsatz. Also, ich weiß hier eine Szene gedruckt wird und da. Der Rest wird noch digital eingefügt. Also Artentoffel. Ah, jetzt ist einmal gar nichts. Ihr jetzt auf den Beginn der Show, weil wir sind ja noch nicht so weit. Weil es fällt ja noch einer und der genau kommt jetzt rein. Und hier ist er, unser Kandidat! die Frage an unser Schattenkabinett. Wie wertet ihr unseren Kandidaten?